Dann die Party. Schauen wir die Batterien, so soll es sein, dann machen wir Engine Number One Fire Test, das ist Super Engine Two Fire Test, live und all warning lights haben wir. Sehr gut. Hier brauchen wir eigentlich nur die Avionics. Dann können wir hier kurz den Vorbrenner einschalten. Peter, einmachen machen wir. Ja, nee, machen wir noch nicht. Wir machen Beacon Lights und Navigationsleit machen wir auch an und hier kurz Primer. Boy, Aix und Primer an und die Lichter sowieso immer. Dann haben wir diese, hier können wir kurz noch den Auto-Piloten einschalten. Dann wollen wir hier diese wollen wir, wir wollen zurück, wir haben PDF, wir wollen Wings, diese Right. Tower, das das passt Q&A uh, uh, correction squawk 7000 on Das passt wir haben wir alles gesetzt ich hier nenne die Map Moment Super. Und maybe one Tower going around. So wollen wir. Tower going around. Ey, was ist los? So. Wunderbar. Dann haben wir Cure Oh, wirklich jetzt. S weil ich das nie auswendig weiß, machen wir das kurz so. Dann schauen wir das hier um auf, dann 2997, 2997, 7, das ist super. wunderbar, unsere liebe Passagieren sind da langsam mal an eingestiegen, yes. Wir haben Anti-Collision Light on, wir haben A-View, wir haben A-View, wir haben wir haben wir starten unser view Nummer ja. 1. Across right on behind Green fährt mhm. hoch. super. maintain and TOT kommt jetzt, kein Hot start. Continuing continue. Flying um, maintain heading maintain Sehr gut. Triebwerk Nummer zwei. Und super fährt hoch stabil. Und TOT kommt ist dann gleich. Jetzt kommt TOT. Und kein Hot. Ne, super. Und jetzt gehe ich kurz pinkeln. Rival, Lost, Tiro, Nacht, Dreamer, Follow. So? Ja, ich nice, hoch ist hier, ist hoch. Wir schalten unsere Strobe-Lights und Landing-Lights an. Hier schalten wir unsere Fuel-Primers aus. Und Back- und Forward-Fuel ein. Und... Wir sind all green. Super. Passt. Und noch die Pitot. Door close. Der for takeoff so ähm, Leider nein, äh, nein das stelle ich nicht ein. Wir lassen es bei 720. Sobald wir aber Partner erreicht haben, so komisch es klingt, schalten wir das dann ein, weil es ist nicht immer gesagt, dass du dann zurückschalten kannst und viele können sich 10, 80. Äh, im Stream nicht leisen und sich das nicht angucken, deshalb, und ich mag nicht immer Stream starten und gucken ob das Zahnrad jetzt da ist und wenn nicht, Stream ausschalten und so weiter und so fort. Rotze, vielen Dank für 13.980 Federn und somit clear for takeoff, all lights set, no, uh, no warning lights, all set und hier rechts clear. Das ist wie wir abheben. Wir ziehen unser Kollektiv ganz langsam. Und er hat noch kurz einen Funkspruch. Ah, clear to go. Super, danke. Yes, und dann hängen wir langsam ab. Rechts free. Air India 1 0 heavy, reduce the final approach speed. Reduce the final approach speed 0 heavy. Und wir können voll ausdrehen. Going around. Wir machen jetzt hier, starten wir raus, gegen den Wind, drehen rechts ein. Sehr schön. Und wir drehen rechts ein. Genau, so ist es, Tolomani. Gleich. Deinen Flugwunsch. Wir überfliegen jetzt den Tanker da vorne. It's a nice living frequency, landing lights, day lights day one, off. On. One, zero, contact, photo 135.9. 135.9. Air India 102 heavy flight. Heading 180. maintain 2000. Heading 180, Heading are Okay. 180, Air India 102 heavy Maintain Sie haben da gleich ein bisschen Probleme und Funk, höre ich da. So, wir belassen unser schönen oder und da vorne können wir schon sehen, da haben wir dann unser... Peti Pito, äh, Petit, äh, unsere Pito, das Peti Pito und Grand Pito. Und hier haben wir noch unser Containerschiff. Sehr nice. So, wir fliegen jetzt zu einem Kennzeichen, das waren mal ursprünglich Vulkane. Sie sind, also sie sind immer noch Vulkane, sie sind einfach nicht aktiv. Ciao, bless, Gott sei Dank. Es also ist schön, in die, äh, in die Sonne zu fliegen. So, ganz nice. Ja, und in der Nähe haben wir dann das schöne kleine Dorf Soufriere. Das ist genau derselbe Name wie Soufriere da hinten, der Vulkan, der letztens gleich ausgebrochen ist in St. Winston. Genau. So sieht's aus. Sind die da alle über San Lucia? Sehr cool. Wir fliegen jetzt einmal kurz über San Lucia und dann landen wir in Charles und dann geht's ab halt zum Flugwunsch. Displays langsam zu hell. So ist besser. Wir haben alles grün, no warning lights, wind immer noch selbst. Das super passt. Airfly 124 Heavy, turn right at Juliet check the Zulu Hotel, hold sort of on the way to the right. Ja, ah, aber hier reden wir mit 2Jules, Zulu, Passel, Fotograf, Zulu, Rider, Post 124. Ha, man kann ich das mal in Real-Life machen, der ist so cool. So, hier haben wir unser Grobito. Oh, lalo. Und danach, da hinten gleich, haben wir unser Bütti, Und dazwischen haben wir Sugar Beach. Das ist eine ganze schöne Strand. Aber das Privateno, daher gehört zu einem Resort. Aber man kann auch so... Hingehen. Genau. Vorne rechts hier Sugar Beach. Wirklich eine Sugar Beach. Aber aktuell sieht es noch nicht so schön aus. <lacht> so. Da hinten, wie gesagt, haben wir Soufriere größte Stadt im Süden von St. Lucia. Wir fliegen jetzt hier der Küste entlang. Hier unterhalb, äh, ja, äh, ziemlich genau hier, gibt es einen Rock, ungefähr auf 12 Meter. Das sah cool aus. Kann ich auch wieder mal hin. Allgemein wieder mal tauchen. Yes. at Hotel. way to first Delta on Bravo and Danke, danke, danke. Ja, es gibt so einiges bei der coptair Family. Am besten mit den Comments, Ausrufezeichen Discord, Ausrufezeichen Socials. Ich mache auch äh, Tutorials, sogenannte Willy Ausrufezeichen Willy Ja, sind one a big Family. Machen auch viele Gruppenflüge, sei es im Hubschrauber oder mit der Triple A320. Boeing 747, was auch immer. Fliegen wir da gemeinsam rum. Fliegst du selber auch? Hast du auch den Flight Simulator? Tollun. Hast kein Discord? Da ist nichts schlimm. Das ist auch kein Müssen. Discord ist so jetzt bei uns äh, analog Twitch aufgestellt, so für Offline und da können wir uns äh, Daten austauschen, posten wir oft so Screenshots vom Flight Simulator rein oder fragen, wer hat Bock zu spielen oder sind einfach so in einem Channel, Sprachchannel und sprechen quasi miteinander, wie auch immer. Das ist auch gut. Hans Lare war da hinter uns, die Bucht. Und jetzt ist da vorne, da, da kommt gleich was, was ihr eigentlich alle kennt, obwohl ihr es nicht kennt. Aber ich nehme an, die meisten kennen den Film Dr. Doolittle Und da äh, hier in Marigold Bay, da gibt es ein Restaurant, das heißt Doolittle Und der Film haben sie dann wirklich nach diesem Restaurant benannt. Und das da ja ist Marigo Bay. In echt sieht es viel schöner aus. <lacht> äh, schöne Bucht mit vielen Yacht und Schiffen darin und so. So, dann haben wir unser Ölreservoir hier. Und da weiter vorne kommt dann schon die Hauptstadt Castries. Dann fliegen wir noch kurz bis zur Spitze hoch, nach Cabestate, und dann zurück hier nach New Charles und setzen zur Landung ein. Dann machen wir den Flugwunsch. Eine kurze Pause und dann Flugwunsch. Oh yeah, freue mich. Fliegen wir wieder mal, wohin was warm ist. So, hier vor uns haben wir den Hafen von Castries. Man sieht, man kann so die Kreuzfahrtschiffe sehen. Genau, und dann haben wir hier die Hauptstadt von San Lucia, Castries. Links von uns da ist der Flughafen, also Flugplatz. Ja, nee, ist Flughafen. Ist auch ein Flughafen. Aber nicht so ein großer. So, jetzt fliegen wir hier kurz nach oben. Dann kommt Rockney Bay. Wo sich die meisten aufhalten. Grossile. Ist auch am meisten los, sage ich jetzt mal. Machst du kurz Pause? Alles klar. Ja, ist wirklich... Dann fährst du hier die Straße hoch. Genau, dann kommt hier der Kreisel. Das ist natürlich Linksverkehr, wohl verstanden. Ne? Dann fährt man hier alles hoch. Genau. Ja, so in 5 Minuten sollten wir zurück sein und dann machen wir Pause. 10 Minuten Pause und dann machen wir deinen Flugwunsch. Oh yeah. Und also zuerst planen wir den. Schöne Planung. Weil wir dann äh, mit ja, Fly-by-Wire fliegen, somit können wir Simbri mit einbeziehen. Und ja, dann machen wir einen coolen Flug. So, hier vor uns das Rodney Bay. Und dahinter, nach der Hafeneinfahrt, also ja, da die Buchteinfahrt, haben wir Grosile. Links die zwei kleinen Bergen, das ist dann ähm, Pigeon Island. Und hier weiter vorne haben wir dann ähm, Cabestate. Das hier ist Grosile. Nice. Drehen wir hier ein. Das da vorne ist ein Resort für die Leute mit Boot. Die können dann direkt mit dem Boot äh, da an ihr Hotel oder was auch immer Zimmer anfahren genau <lacht> nicht ganzen Platz so wie da aber ja dann hier noch die Pitchen genau so fliegen wir hier straight back to the Airport machen wir Landing Light on Hier ist noch ein Kreuzfahrtschiff, das verlässt San Lucia, das ist hier, das habe ich auch noch nie gesehen, dass das hier Kreuzfahrtschiffe sind, aber ja, eigentlich sehr viele Segelschiffe, wir haben auch ein berühmtes Segelschiff, oh ja. Da vorne, links diese hinter diesem Hügel, den kleineren, da ist gleich der Airport. Wir fliegen jetzt da so rein, wie über die zwei Schiffe und dann landen wir bei San Lucia Helicopters. All set, all green, no warning lights, lights set, clear to land. Und so klein ist Lucia. Wir sind sogar auf Kurs mit dem Papier. Krass. So, hier vorne ist ein Lucia Helikopters. Eigentlich wäre ja vorne, haben wir angekündigt, aber egal. So, haben wir einen schönen Rundflug mit unseren VIP-Gästen gemacht. Wow. Langsam aufsetzen und on-ground, super. Landing lights, off. Trodel auf of idle, open door. Können wir auch ausschalten? Können wir auch ausschalten? Können oh, wir auch nicht mehr. Ja, die haben dann hier Äquirei, etwas anderes an Mäze. Etwas mehr Leistung, sage ich jetzt mal. Genau. So, und können wir schon schauen, dass das Schöne nach 30 Sekunden Rotor Brakes so. Rotor sind Super, können wir die Türen öffnen und können ihr den Rest alles ausschalten. Weiter. Und noch die Batterie off. So. Und... Ah, diese können wir auch noch ausschalten. Genau. So, das wäre es gewesen. Schöner, schöner kleiner Flug. Können wir noch aussteigen. Steigen wir noch aus. Machen ein schönes Foto.